Herzlich willkommen Kommt zu, zu unserem neuen Video. Neuen Video, ganz genau. Wir filmen heute mal mit anderer Kamera, mit so einer richtigen Vlogging-Camp. Den Trail natürlich nicht, den filmen wir wie immer mit den GoPros. Aber Stattel, eben. Das du so gut aus. Ist das ist die Kamera. Eieiei. Das ist nur die Kamera. Und äh, schaut mal. Ich bin schon ausgelacht worden. Ich habe jetzt nämlich eine IT-Bar quasi. Aber in echt, ich verlinke euch mal das Video habe ich einfach nur von dem kleinen, da gibt es ein Video, wo wir unterwegs waren mit dem Kids Ride Shotgun, genau. Und auf jeden Fall habe ich es halt einfach drauf gelassen. Also jetzt zieht das Rad so richtig drauf von vom Augen. Na klar. So ein bisschen seltsam, aber macht ja nichts. Und für alle, die sich fragen, was wir da heute gerade ausprobieren, das ist das hier und ich bilde mir ein, dass wir damit vielleicht ein paar coole Aufnahmen machen können in Zukunft auch, wenn wir Bikes vorstellen oder mal wieder in der Stadt unterwegs sind oder, oder, oder. Also mal sehen, was das Ding heute so kann. Das wird mal zur Analyse verwendet, am Rechner. Petras Knie sind nach innen gelegt. Sehr windschnittig. Hier geht es einfach mega schön ja, durch den herzlichen Wald durch. Ja, wenn man nicht lenken kann. Ja. Bei so einer Bar. Ja. Haha. Ha. Achtet mal auf meinen Atem auf Petras Atem. Ja, weil ich in der schwereren Stufe fahre. <lacht> das ist gemein. Ah, und diese Soundbar. Hm. Sehr professionell. Sehr professionell. Ich lag gerade mitten auf der Straße. Was bist du doch mal für ein Stein? Ich bin Stein, aber du bist Wassermann. Ja, der Willy. jetzt nochmal, Jetzt wird ich pannen, tu es. Also das sieht schon wirklich traumhaft aus heute. Nicht umsonst heißt ja, goldener Herbst. Aber so ein paar Schleierwolken sind da, kann man nichts machen. Was sagst du? Halt Kratzt mich das hier. Ist das das Mikro? Ja. Ah ja. Das ist wie auf der Wiesenwindbahn. Ähm, wie sagt der eine? Du musst nur halt das angucken. So. Ein Gamsbad. Ein Gamsbad oben hast, gell? Das ist das. So, jetzt heißt es dann noch 200 Höhenmeter schieben, tragen, mal schauen, was wir fahren können mit dem E-Bike. Und dann haben wir hoffentlich geile Aussicht auf den See. Man beachtet die tolle Zoom-Funktion von der neuen Kamera. Was für eine Aussicht. Oh, was kommt denn da? Ein pinker Steinbock. Whee, whee, whee. So, oben sind wir und jetzt gibt es vor dem Essen noch einen kurzen Panoramaschwenk, oder? Fällt's da? Nein, hey, was hast du das hier? Hallo, Mikrofon. Oh. Ai, ai, ai. <lacht> oh, da hat man das Schiff sogar. Das wird man jetzt im vom See. Ja, das ist Schiff vom See. Das ist schon schön, der Chiemsee, gell? Wisst ihr, welcher See es ist? Wenn ihr es wisst, schreibt es mal unten rein. Aber vor allem geht es mir darum, was die Kamera so taugt. Schreibt da auch gerne mal rein, ob ihr einen Unterschied zu den sonstigen Panoramaschwenks von uns seht. Ob ihr einen Unterschied beim Ton merkt. Und eben einfach generell, ob man auch einen Unterschied beim Bild merkt natürlich. Weil, ja, war ein Sonderangebot. Aber trotzdem alles in allem. Was habe ich gezahlt? 760 glaube ich. Nee, hätte doch gekostet, oder? Hat's glaube ich gekostet. Sonst 1.100. Oder so. Man. Ja. No! Er frisst schon wieder beide. Ein Glück, dass wir ja eigentlich immer genug Brotzeit dabei haben. Und jetzt gibt es einen Zeitraffer von unserer Jausen. Für sowas ist die Sie Kamera ja echt... Sie muss immer ein bisschen Ärgern. Sie muss mir immer ein <lacht> bisschen ärgern und kitzeln jetzt zum Fair. Beispiel. total <lacht> unfair. Oh Mann, ich bin ein Opfer. Ja, was mir schon aufgefallen ist, man darf nicht so nah ran ans Mikrofon, sonst ist der Ton leider kacke. Also da werden wir es noch ein bisschen umstellen müssen. Wir schmeißen die Outtakes mal mitten rein. Zum Glück gibt es aber auch ein paar gute Aufnahmen von da oben. Sign not growing up, you're growing old, your life keep passing by Wissen wir jetzt schon welches ist? Mal schauen ob jemand draufkommt. Ich schätze mal schon. Ist das der Kielsee oder ist es der Gardasee? Seid ihr neugierig, ha? Servus! Servus! Hallo! Na? Wo ist der Knochen? Na, kommt seid halt mal her! Ihr seid sehr süß, ha? Na ihr. Na, was denn? Hä? Traut ihr euch nicht, ha? Wer kommt da mal her? Okay. Na, ihr. Ihr seid ja Feiglinge, hä? Hm? Seid ihr Feiglinge? Seid ihr Feiglinge?